Was geht ab Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Reaction. Ja, ich reagiere wieder auf vernünftig eure Videos. Video Nummer 7. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Beim letzten Mal war da hier letzte Mal mit dem Räder, musste ich ja zucken. Oh, oh, ich, oh. äh, ich hoffe, ihr habt schon äh, meinen anderen Kanal gesehen, Daily Deep. Da reagiere ich ab Ende des Monats jeden Tag auf was Neues. Aber das hat dann weniger mit Fahrschutz zu tun, sondern ich reagiere auf alles Mögliche. Die größten Körperteile der Welt oder so etwas ähnliches. Hier, da Teil 7. Also, ich hab das Gefühl, dass ich das Gefühl Mutter, ich geb werden. dem Baby alles, was es braucht. Ich geb dem Baby alles. Um sein was es braucht. kleines Die volle Drülle. Warte, am Anfang direkt knallt es immer bei denen. Erstmal ein Like, weil ein gutes Video. Ist schon klar. So. <lacht> Eure Videos. Ist mir auch mal passiert mit dem Anhänger auf der Autobahn. Die ganze Humus so. Abgerissenes Ding. Ich habe erst einmal gesehen, dass die Polizei, wofür die Polizisten auch Besen im Kofferraum haben, die haben nämlich die ganze Autobahn gefickt. Schön die A2. Wo kommt der Hund her? Mein Hund ist mir letztens auch weggelaufen. Also nicht weggelaufen. So ähnlich wie weggelaufen. Ist ja ein Rottweiler und dann so ist ein Hase. Also der chillt, ne, der ist eigentlich ganz easy, aber dann kam der Hase und dann ging's ab und dann... Puh, zum Glück ich viel Job. Ja. Der lässt ihn durch. Schön. Geiler Hecker. Alter, hier hat mir einer ein Video geschickt, was ganz Seltenes passiert hier. Ein Stau entsteht und und und. Rettungskasse. Das sieht ganz geil aus, ne? Also seht ihr das? Die Autos fahren rüber, direkt. Zschock. Rettungsgasse, Rettungskasse! Ja. Richtige Rettungsgasse von gleich von jetzt auf. Es ist. Macht das so! Gute Menschen, ich schwöre, keiner Punkte des Todes sammeln. Könnt ihr damit, ja. Es ist so schön. Es ist so, Was ist das denn? Ich glaube, es ging um den Regen. Oh, da kommt Bruder. Yeah. Habibi hat eilig. Guck mal, guck mal her. So ein Golf hatte ich auch mal. Ja. Golf Plus. Hör Maschine. Völlig unnötig. Cool. Schöne Entenfamily am Start. Da kommt der Gangster. Und sie so, ich rede nicht mehr mit dir. Und er, er so, bitte, Schatz, mir. Und sie so, oh, Ich hab genau gesehen, du hast zur anderen Enten geguckt. Er weiß jetzt noch nicht so. Ob er sich für seine moralischen Werte entscheiden kann oder nicht. Guck mal da jetzt, guck mal. Habt ihr gesehen, aber wenn es Stress gibt, da halten die beiden zusammen. Das ist sexy. Der zieht voll links rüber, garantiert. Deswegen baller ich auch nicht. Wir haben zwar den R8, V6, nee, V6. <lacht> V10, 6 oder 10 PS, aber... Ich bin mit dem Auto noch nie schneller als, ich glaube, 220, 210, 220 gefahren. Ich weiß, der ist über 300 eingetragen, aber wenn ich das sehe, weiß er nicht. Das ist so Geramiknetz. Na, wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, zu Hause angekommen und jetzt schlitzschlafen. Hey da, Julia. Man macht gut. Krankenwagen kommt, schön Platz gemacht. Na? Mama, mir ist schon den ganzen Tag einer Ich weiß auch nicht, was er wollte. Er hat mal was Cleveres gesagt. Er hat mal gesagt, versuch mal, einem Doofen zu erklären, dass er doof ist. Das geht nicht. Das ist doch nicht sein Ernst. Ach so. Er zieht das durch. Alles klar? <lacht> er hat das schön Dixie-Clover verschaufelt, ne? Ey, komm, ich ist Ich, hab, ich, hab, ich schon nicht mehr Ich, <lacht> ich auch mal fahren. Die das Dinger sind das cool. Das ist ja so auch gefährlich. bestimmt Spaß. <lacht> Rettungsgasse kann man nicht so gut sehen wegen Pixel. Ne? Aber normalerweise... Ja, Lukas, auch der das ist schwierig. Also, nur pass auf, weil ich nur wechseln sehe. ist. Kollege. Ganz einfach. Natürlich, keine Wechsel. Mehr. Kein Zack. Ja, das ist so noch uh, ein Wichser, die ganze Zeit die Scheisspur wechseln oder jeder. Dieses Video ist für Kinder unter 6 Jahren nicht geeignet. Ja, so. Okay, okay, okay. <lacht> Im Minister passiert dir das jeden Tag, da kannst du eh nicht damit rechnen. What the fuck for me? Holt ihr mich jetzt? Was? Was tust ihr da? Planer in Flucht über Holland oder Polen? Ist der behindert? Okay, der möchte da rein, wird wohl eng, Den lässt keiner rein, der fährt weiter. Manchmal, wenn du merkst, dass deine Sprüche bei so einer Perle nicht ankommen oder so, ne, bringt es nichts, noch mehr Sprüche zu drücken. Ja. Manchmal, wenn du merkst, du kommst mit dem Hammer nicht rein, macht Vorschlaghammer auch keinen Sinn. Und noch eine Weisheit, viel hilft viel. Wo will alle hin, warum und geht hinter dem Elkami rein? Ach komm schon, ich weiß, ich will Schaukelt, schaukelt sich jetzt schon auf, sieht man, ne? Abstand halten, da weißt du nie, nie. Also ich wäre jetzt bei vielleicht so 60 Warnblinklicht hätte ich auch schon angemacht. Das geht doch nicht gut, das geht doch nicht gut. Komm schon, der kann jetzt nur Vollbremsung machen. Macht er aber nicht. Warum bremst er denn nicht? Das war's. Das ja, ich höre euch jetzt schon, woran hat es Legen? Ähm, falsche Beladung, einseitige Beladung, Überladen, äh, Spurrillen, die einen plötzlich aus der Bahn werfen, Absicht vom Fahrer, was ich ja mal nicht glaube. Nee. Vieles ist möglich, vielleicht auch ein Defekt, von dem ich gar nicht weiß, dass der das auch hervorrufen kann. Chapeau. Ich habe gedacht, das Ding reißt ab. Ich verstehe nicht, warum man dann, wenn man also überholt, nicht überholt. Also wenn man überholt, dann muss man auch überholen. Wenn man trinkt, dann sollte man auch trinken. Und wenn man schiffen geht, sollte man schiffen. Das ist doch du gehst doch nicht und dann doch nicht, weißt du? Alter, alter, alter. Das alter. Das ist der wahnsinnig. Da. das, Alter? Das stand da okay. Da Ja, schon Ich mag ja so schöne Autobahnen, so geiles Wetter und so und das ist geil. Mit dem richtigen Auto kannst du das ja machen, aber nicht bei 114. Manche Menschen haben aber auch eine Mission, von der sie selber nicht wissen, dass es eine Mission ist und die versuchen, was in die Welt rauszutragen und es kommt aber nicht raus, siehst du? Gut, Überlegt. Gute Bremsung. Der Tobi. Shit. That's it. Cooles Video. Monday. Bocken über die Teile. Geliked habe ich, abonniert habe ich auch. Freunde, nicht vergessen auch meinen anderen Channel äh, zu abonnieren. Hier, DailyD. Ab Ende des Monats gibt es da Reactions, bis der Arzt kommt. Der ist eigentlich hier drüber, aber manchmal kommt er runter. Raus! Boah, aber der ist schlecht. <lacht> Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Reinhauen!